Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge sind wir in dem Walmart und einigen anderen Orten hier rumgerannt, um ja einige Missionen zu erledigen. Und damit machen wir heute weiter. Wir haben hier noch eine Auswahl von Sachen, die wir machen können. Die Kraft der Musik ist da zum Beispiel jetzt noch zur Auswahl. Was ist denn da? ach Achso, ich, ich nehme an, dieses Schwert und dieses Ding bedeutet ob wir da was kaufen können ja nämlich ich mal an. gut aber wir haben eine neue Waffe gekauft die schauen wir uns mal an mitriel säbel Klingenstrahl oh oder ist eine Limited Attack außen Original oh geil oh, ist die schwach die ist unglaublich schwach ich meine die ist magie mäßig ganz schön stark aber trotzdem oh, das ist auch nicht gut <lacht> Und nicht mal mehr materie zur Auswahl Materia Okay ja Also nicht Was habe ich denn hier für eine Auswahl, nee, Das war schon ein physischer Angriff also ja, ich meine, ich mache da magische Angriff, nee. Geht ja nicht anders, verdammt. Nee, nicht magische Abwehr. MP ist ich meine, irgendwann mit bestimmter Zeitpunkt kommen, wo war irgendwie magisch mäßig mit äh, cloud hier kämpfen können aber trotzdem äh, äh, schaden von angriffs schaden sub spirit bei leiden von großen schaden mp cool nein äh, der Okay, ist jetzt alles nicht so toll wenn ihr mich fragt aber ich halt machen, nein. Und das sparen wir mal, ne Weil ich ja nicht weiß, ob noch irgendwie was kommt oder so. und das tröst man natürlich aus, ne? könnte meinen, so ein magie ausgelegter Säbel würde uns, weiß also nicht, ein bisschen mehr Materialplätze geben, aber nö. alles klar machen wir erstmal mal also nicht weil keine ahnung mit dem schwert auch schnell hinter mich bringen und so was hat Coliseum. der serie das hier ist der ja was das hier ist machen dann ja schon hier sind hi leute männers Du hier keine Ahnung. Hast du eine Möglichkeit auf die Platte zu kommen, mhm. deswegen wollte man noch mal auf die du Platte du Kommst Du da nicht hinauf, hey. wer ist denn das da? Eine außergewöhnliche Frau, das sehe ich doch von hier. Deine Muskeln wohl proportioniert und in perfekter Balance, dein Geist im Einklang mit deinem Körper. Du musst einen fähigen Lehrer gehabt haben. Aber gerade scheinst du mir etwas angespannt zu sein. Dich plagen Zweifel. Tifa? Hey, du. Tifa, richtig? Anjan hört eh nicht auf. Willst du dich mit ihm messen? Kann nicht schaden. Manchmal ist es sogar ganz befreiend, sich so richtig auszupowern. Überlegs dir! mir Okay. Jetzt kniebeugen mit dir, da bist du ja. Fangen wir an. klimmzüge. Du gegen mich, klimmzüge. Sprengen okay, des Möglichen. Äh, Okay, ich wollte schon sagen, wo machen wir ihn hier? Klimmzüge. Oh Nein, das äh, orientiere ich an den Hilfswohl, um das beste timing zum Drücken der angezeigten Taste zu finden. Oh Gott, das sieht ja tausendmal... Oh mein Gott, das ist eine andere Reihenfolge. Also ich nehme jetzt mal hoffentlich an, das ist die gleiche Reihenfolge. Kreis 4 x x Also so, okay. Gott. Kreis 4 x x Also ist eigentlich genau das gleiche Spiel, nur halt mit einer anderen Reihenfolge, ne? ich, glaube, ich muss mit X anfangen. Alles klar machen. zeitlich der vermassel okay, Das war aber das war längst nicht alles. War viel zu einfach. Oh. Oh, die Reihenfolge ändert sich. Äh, Kreis drei x vier. Kreis drei x 4 Kreis dreieck x vier. Du hast erst ja vier? Oh Gott. Äh. Okay, da war zu schnell. Kreis drei x. Nein, verdammt. Okay, ich habe sieben vorsprungen Wie viele Runden gibt's? Oh, das war schon alles klar. <lacht> Nämlich. Ich muss mich geschlagen geben. Tiefer. Ich habe gewonnen. Durch unser kleines Duell scheint sich deine Anspannung gelöst zu haben, und auch ich habe neue Kraft geschöpft. Danke. Heute werde ich in absoluter Bestform auf die Bühne treten können. Ich habe zu danken, ich fühle mich wirklich befreit. Hier, ein kleines Andenken Wer weiß, gewonnen, Anfänger. Also, sie hat Dinge bekommen. Auf der Bühne. freigeschaltet. Fortschritt. Okay, fortgeschritten. Äh, mit wem muss ich da sprechen? Dafür. Gerne. Uns eine Runde zusammen pumpen ja, um was geht's denn? Oh, okay, Magiebus und Meister. Okay, äh, habe ich doch schon einen Anfänger? wissen du ein Training gefällig? Na, ja, komm, alles klar. tiefer schaffst du ja die haben größere arme die sind natürlich viel besser man tritt eigentlich noch mal Erschöpfung ein, wenn ich irgendwie zu langsam bin? Ich glaube, ja, ne? und zwei, so. drei, vier Kreis. Oh Gott, oh nein. Oh nein, jetzt macht er mich noch fertig. Ey. Der hat mich eingeholt über Aber oh, ich habe ich habe noch einen 19 ich habe noch 19 glaube ich im letzten moment nein, Jawohl. Ja. alles klar du musst mir noch eine geben. nein niemals ich nehme diesen sieg und ich fahre nach hause eine Chance geben, ein titel zu verteidigen, so und ein Meister ist das nicht den, den wir schon auch haben. Mit Cloud einer Mauer mit tiefer ne? wenn schlecht, wenn der Meister wird gut. Wo ich glaube, der Nazi hat schon ausgerüstet. Ne? Jetzt kommt irgendeine Kryptische. Gott, ich bin beeindruckt. Ich habe die. so unnatürlich aus, wenn ich das mache. Äh. Äh, äh, äh, äh, äh. Oh Gott, der hatte, test noch zwei hinter mir. Ich soll also machen Fehler. nein oh, jetzt macht er mich völlig. gott verdammt oh, schnell der auf einmal ist also der hört gar nicht mehr auf Pff. dann kann ich noch mal neu machen naja. Jetzt was ich auch nicht mehr dran denken tiefer. Ja, komm. Als Trainer muss ich meinen Ruf bewahren. Na warte du, ey. beim letzten Mal statt im ersten Mal geschafft, ne, mit den Kniebeugen. Der war ja voll unaufhaltsam, ey, Am Ende 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja genau. Ein Ich Nein, liebt mich. Wie hey. Ich krieg gar keinen Abstand zu dem, ist jetzt schon wieder nur drei hinter mir jetzt liegt da volle möhre los und ich schaffe dann immer dankeschön meintet mich oder nein oh. Oh, jetzt macht er wieder keinen fehler und ich war oh, ist ja voll unfair dich da dann an? Machen Fehler. Mach Öl, ihn ins Gesicht. Er ist auch voll unfair. Ja, am Ende macht er einen Fehler. Geil. Er ist auch voll unfair. Soll ich damit mithalten, ey? Ist das zufällig oder macht er immer irgendwie? krass wird mich nicht na jetzt, no, jetzt kriege ich noch nicht mal die dings man nee. kann ich nicht einfach neu starten von hier aus ey. Ja, voll nervig ein versuch noch naja hätte ich lieber warum kann nicht einfach neu starten kommen schon dauert ja ewig alter hätte hat gleich weitermachen können noch einmal muss man einen fehler machen kollege geht so nicht mich nicht zurückhalten, Meister. Den habe ich schon ne? ist trotzdem. Egal, ich glaube, der macht immer an der gleichen Stelle einen Fehler. Nein, Mann, Aber wenn er jetzt wieder unterbrochen macht, ohne Fehler, dann hat gescriptet. Also muss echt irgendwie so 50 Dinger oder so. Oh mein Gott. Er hat jetzt wieder 17, Pass auf. Jetzt hat er 18, jetzt hat er 19. Wie glaube ich, glaub ich, ja ich habe erst fünf oder so, ne? 7. Gott, verdammter Dreck, Wir auch noch so eine kryptische Reihenfolge, ihr merken. Ne? ich schaff dich mal anders so schnell. Alter. so schnell habe ich das nicht also unmöglich 42 wie soll sollten das machen nee. wenn ich nie im leben schaffen ne? ja, so unmöglich nee. versuche ich gar nicht ja, erst ich kann noch nicht mal annähernd so nah ah, frustriert mich lass ich ran dafür gibt es eine trophäe oder irgendwie so was, ne? meister pass auf den habe ich schon ne Glaube ich, da meister Meistergürtel. Ich meine, wenn ich schlecht noch so sein zu haben, aber trotzdem. Nee, das schaffe ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu krass. Da muss jetzt ab Kolosseum hier, ja, ne? Hey, ich komm mal hier schon wieder, höher. Oh. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Fight on. Okay. Beeilung nur noch wenige Stücke verfügbar. Mit den Klimmzügen regt mich jetzt ein bisschen auf, ey. Wie soll ich denn das jemand schaffen? 42, ja, das schaffe ich doch nie im Unfair. So. schwer sieht nicht schlecht aus, ne? Finde ich. So. Bin ich irgendwie an... Nö. Für nichts weder ich, ich brauche sogar ein paar, glaube ich. Ja, vielleicht sollte ich mir ein paar holen vielleicht auch nicht und die sich so komisch angeguckt so gehen wir aus dem weg so dann machen wir hier im kolosseum und guck mal hier oh, Captain, shoppen. Du kommst gerade richtig Diese seine die kette wurde die gerade erst gerendert. Sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. wir warten schon seit stunden und immer noch keine spur Wie wär's, Champ? würdest du ihren Platz einnehmen? Aber sicher doch. Sondermatch, wissen ein Feierkampf. Oh, oh, ein Mann ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. mama mal Feierkampf danach, vielleicht können wir aber nicht. Haben ein bisschen Erfahrung. Ich muss jetzt wieder drei Kämpfe oder so machen. Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlorene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Okay, wer bist du? Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Rache Hast das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? als wir die musik perfekt ach du bist das gegen den haben wir schon mal gekämpft genau so hell und nichts zum stehen stehen hyper ist so von egal was lege der ist schon mal weg oh ist ein bändiger besiegt so klingeln strahl ist so eine coole fähigkeit auch im dings original geht auf ein gegner und teilt sich auf wirksam eis ihr macht mal eher mehrere sachen und es geht und jetzt sogar vergiftet sehr gut nativa Machen gut Schaden gegen den, da kommt wahrscheinlich noch was. Ne? Oh, du hast schon wieder mein Dings abgebrochen. Den Schock erhöht, heißt das, wir machen da mehr Schaden. Da wollte ich gar nicht. So egal. Ich muss ja noch Klingenstrahl lernen. Sehr coole Attacke. Jetzt können wir von weitem angreifen endlich. Okay, kann es unmöglich schon gewesen sein. War zu einfach. Okay, so, sieht sie aus? War nicht mal die Hälfte abgefahren. Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Hm. Oh, Okay, äh, nee, will ich nicht. Aber ich will mal sehen, was Feuerkampf ist. Ähm. Okay. Äh, Preis Tarot Karten Schrift zu Ultima Mysterium Atomisator Katastrophe. Auch oh, kann man hier Limits lernen? Okay, für die Schwertkons Schusswaffen. Oh mein Gott, da hätte ich glaube ich viel früher schon machen müssen. Ne? Na gut, dann weiß ich, was ich im nächsten Part mache. Gott verdammt, das sieht aus, da ich schon viel früher machen können, oder? Ich meine, freier Kampf war schon viel früher irgendwie zur Verfügung. Hat verdammt Na klang jetzt so, als könnte ich irgendwie neue Limits lernen atomisator und also was nee, nämlich nicht der das ist auf jeden fall eine limitattacke von tiefer im original und das habe ich das habe ich glaube hab ich ja glaub mal in so eine preview irgendwie so schon gelesen hier im ladebildschirm Na, super ich ja schon viel früher viel stärker sein können glaube ich so nein da will ich nicht hin so, dann gehen wir erstmal die beiden Missionen hier noch ab. Also ich glaube, nee, das wird noch ein bisschen länger dauern, ne? Glaube ich. Kleine Wildfang. das die eine Mission ist dadurch erledigt, ne? So ich überhaupt richtig? Ne. dann was, was ich in der nächsten Folge machen? werde, dann werden wir ein bisschen hier, Lups, Entschuldigung. Den Kolosseum hier aufräumen. Hoffentlich wird das nicht zu schwierig. Verwirrt mich jetzt so, sehr dass hier überall alles ausgegraut ist. Nachher habt mich noch nicht mal. ich wurde auch nicht geil stimmt. So, noch ein paar Lieder. Fight on! Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Versuche heraus, so das für ein Lied ist, Also ist weg. Fight on. Hm, kommen mir jetzt nicht bekannt vor. Ein bisschen kommt mir bekannt vor. Stand up. Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so. Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeige euch, wie das richtig geht. So, aus der Hüfte. Was? Wow, toll. Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Disco Fever. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Dann, uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Ja noch mehr handbücher cool alles klar dann gehen wir noch ganz schnell zurück zu kiri in hoffnung dass wir können jetzt umsonst mal reisen ne? in der hoffnung hat wir von ihr vielleicht auch noch was bekommen von abschluss aber kein grund sich zu stressen Ups, falsche Person, verdammt, so äh, wo ist denn das jetzt genau. Kirche, Kirche, ja, null. Gel. Schön, los, du räudiger Hund, du so hat sie sogar Okay, damit den Klimmzügen da trägt mich jetzt aber ein bisschen auf. Da will ich schaffen. Weil ich welche auf screen machen? Ich weiß es nicht. Reg mich auf jeden Fall ein bisschen auf, dass ich das nicht schaffe. Der ist mir irgendwie zu schwer, glaube ich. So, hi. Und wie war's? Das ist erledigt. Shindra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar, immer vorher gucken, wen man bestihlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut, das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Stillgestanden. gestanden! Äh, Oma, was machst du denn hier? No. Fräulein, du bringst mich noch ins Grab, versorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hm, hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sag die, so wie das, was sie jufi ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte, ah. Du bist der Wesens hatte ich du damit recht. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit, zu wählen, wer er sein will, oder? <lacht> wir entscheiden selbst, wer wir sind. Hä? Greifen wir uns Corneos Schätze und verteilen sie unter den Leuten. Dann sind wir die Racheengel. Ähm, bist du dir sicher, dass das mit dem Racheengel so funktioniert? Wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Das hat sie selbst gesagt. Stimmt auch wieder. Kommt, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Okay. Ach, wir müssen die so abfinden. neben Story, das geschorene portemonnaie Ich wollte sowieso noch mal gucken, ob What? was was hier noch? Was hat mit der Mission, mit den Drachenengel? Man sagt, dass ich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet Okay, die werden auf der Karte eingezeichnet, also ist das ja eigentlich einfach, ne? Okay, das ist doch ein bisschen weiter entfernt. Ich dachte, bei wäre um Ecke irgendwo. So, Stahlberg los, da gehen wir mal ganz schnell hin mit unserem Schokobo. Einfach nur zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas Geiles ist oder so, ne? Ja, super. Bahnhof, Eingang. Also da Stahlberg. Hier ist doch. Da. Ja, wo ist denn das jetzt hier? Aussichtspunkt. heute was? Ist auch noch Bahnhof. Wo ist das hier dann? angestürzte schnellstraße warum ist die karte die da angezeigt wird vollkommen die andere da hier rechts war Ne? irgendwie kann ich nicht dahin Ich nehme an, hier ist das. Wie heißt das nicht so Stahlberg? Mal springen. So. Stahlberg hieß das doch. Aber wie habe ich keinen, das ist so heißt, muss ich die erst mal irgendwie ansprechen oder so, damit ich aktivieren kann. Ja, ich kann mich dann automatisch wieder hinpacken. Hm. Ist auch wie beide meiner Theorien, dass sie eine dass eine Mädchen Jufi ist und dass sie da rachigen ist ja mit einschlag Schlag irgendwie äh, gelüftet wurden. Eine war richtig, eine nicht schade. Egal, eins von zwei ne? ist doch immer noch was. So, wo bin ich jetzt hier? Was zum Teufel? Aber hier ist doch ne... nicht dann laufen wir eben noch kurz dahin sind da nur 700 meter also, sind natürlich schoko überrascht da kann ich mich immer nur ein dein porten ich kann mich nur mit den porten aber ich kann mich nicht zu jeder hin porten ne? so was? Keine Ahnung. Ich bin es doof gemacht. Was das, überhaupt ich hinaus will? Macht er eigentlich ein bisschen wenigstens, wenn man mitten Nirgendwo hier so ein ein in hier rufen kann, Aber trotzdem. Soll ich wissen? Da ist doch bestimmt noch was anderes außer hier so kronio bienen oder? Eine Menge Kisten und so. Weg. Aber trat keine Lust auf euch. habe ich euch überhaupt so nö. Aha gerade ohne Ende nervig. Wo ist das? Ich weiß überhaupt nicht, was dieser Angriff macht, aber er sieht stark aus. Stufe 27. Hier hätte ich lang gehen müssen. Dann ja mach mal auf, endlich sagt was hier alles ist Gebet. Wo geht Medaille? Noch eine Mogelmedaille. Noch eine Mogelmedaille. Eine Materie liegt da oder nee. ne Molotow Geld, ich wusste ja, die wird sich lohnen ja als erstmal abzusuchen. Leider geil. die eben das neu, glaube ich. hat hier nee. Und hat man schon. Maximal und um um 10 Magie wert das wäre was Gutes für Eris. Geil, Mogel Medaillen, die kann man schon auch für was Geiles eintauschen. Irgendwann, ne? Rot, Diadem. Ach so, das und okay, und da ist drin jungfangkosten noch mal also irgendwie ist irgendwie nichts aufgekloppt ja gut da würde ich aber sagen wir also nicht jetzt von hier aus zum ich versuche ich noch an diese klimmzüge und dann hoffentlich wenn man das wenn ich die auch noch schaffen mal schauen keine ahnung Und ja, ich würde aber sagen, das war es dann für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder bei Final Fantasy VII Remake. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr eintrifft, lasst bitte einen Like, an, einen in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.